Also mein bestes Erlebnis, das ich in der Lehrzeit ist war im zweiten Lehrjahr, als ich mit einem stellvertretenden Werkstattchef aus einem GLC 63 den Motor ausbauen konnte. Mein geilsten Erlebnis in der Lehre war, dass wir VR-Brille mit dem Betrieb gespielt haben. Und nach der VR-Brille sind wir etwas Schönes gegessen, alle zusammen mit dem Team Also Am meisten freut mich in der Lehrzeit, dass ich so einen geilen Lehrmeister habe, der mir alles beibringt und zwar von A bis Z. Gerade als ich da bin, hatten wir gerade da die Teile, du hast von Anfang bis Ende, von Entrosten, von alles wegnehmen, bis lackieren.